Wir sind im Evangelischen Zentrum in Berlin-Friedrichshain. Mein Name ist Clemens Bethke, ich leite hier das Referat Kirchliches Leben. Und heute öffnet sich das Adventstürchen zum Konsistorium. Hier draußen ist es kalt, kommt rein! Kirchliches Leben, der Name des Referats, von der Kindertagesstättenarbeit bis hin zur Landesarbeitsgemeinschaft offener Altenarbeit. Nicht zuletzt arbeiten wir auch eng zusammen mit dem AKD, dem Amt für Kirchliche Dienste, mit all seinen Arbeitsbereichen, auch mit der Arbeit mit Jugendlichen und der Arbeit mit Kindern. Das Allerwichtigste aber, all diese Arbeit mache ich zum Glück nicht nur hier im Büro. Vor allen Dingen mache ich sie zusammen mit vielen Menschen. Zum Beispiel die Landesjugendfahrerin Julia Dasa, mit der arbeite ich auch gerne und oft zusammen. Hallo! Und ich bin viel unterwegs in der Landeskirche Land auf Land ab. Heute bin ich zum Beispiel auf dem Weg zum Erforen Konvent des Sprengels Görlitz. Das sind die Superintendenten und die Superintendentin, die sich mit der Generalsuperintendentin treffen. Hallo! <lacht> Viele Grüße an die Elmo! Herzlich. Herzlich. Herzlich! Und wir beraten heute über die Berufsprofile der GemeindepädagogInnen und DiakonInnen, damit auch in Zukunft die berufliche Landschaft der EGBO ganz großartig aufgestellt ist für die Herausforderungen der Zukunft. Also viele Themen, viele Schnittstellen mit der EBO und vor allen Dingen viele Themen, bei denen uns total interessiert, was die EBO dazu zu sagen hat. Just wenn sich dieses Adventstürchen öffnet am 8. Dezember, dann treffen wir den neuen ABO-Vorstand zu einem Kennenlerngespräch. Hoffentlich folgen noch ganz viele. In diesem Sinne, einen gesegneten Advent.